Kurze Teambewertung. Ähm, wir haben ja diese Weekend League mit einem komplett, also nicht komplett neuem Team. Also wir hatten viele Spieler schon dabei, die wir schon die letzten Weekend Leagues immer gespielt haben. Und ich will mal auf, paar, auf einzelne Spieler eingehen, ähm, die mir gut oder nicht so gut gefallen haben. Wir haben auch die erste Weekend League mit Renato Sanchez gespielt und wir haben die ersten zehn, nee, die ersten fünf Games haben wir mit Thiago gespielt. Und ich fand Thiago mega, mega gut. Also ich kann Thiago an jeden Einzelnen em, empfehlen. Also... Wer Thiago noch äh, sich kaufen möchte, kann sie ihn gerne kaufen. Der war richtig stark und ich habe Thiago nicht verkauft oder so, weil er schlecht war oder so, sondern ich habe Thiago einfach nur weggehauen, weil äh, Renato Sanchez gekommen ist und das ist für mich eine Endgame-Karte. Ähm, ich konnte den fast komplett aus dem Verein machen. Ich habe, glaube ich, nur 50k oder so für den gezahlt. Äh, und für so eine Karte, ähm, also der war auch bei mir brutal stark. Also die elf Spiele, die er dann gespielt hat in, dem, in der Weekend League, fand ich den richtig gut. Also der hat seinen Job gemacht und von mir kriegt auch... Äh, Renato Sanchez, wenn wir jetzt so eine Wertung machen könnten von, 9 bis, also von 1 bis 10, wobei 10 sehr gut ist und 1 sehr schlecht, würde ich Renato Sanchez so eine 9 geben, also 9 von 10. Eine 10 von 10 würde ich ihm geben, wenn er ein bisschen beweglicher wäre, ähm, da, fand ich ein bisschen, also da ist er vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig, also die Beweglichkeit ist halt jetzt nicht so das Beste bei ihm. Ähm, aber wir haben ja Engine ihm draufgehauen. Das ist schon okay und deshalb kriegt er die 9 von 10. Dann Offensiv an sich weiter. Also zu Eto und zu Kräuf muss ich ja nicht viel sagen. Also die spiele ich ja schon mehrere Weekend Leagues. Also Kräuf ist für mich eine 10 von 10. Also eine 11 von 10 sogar besser gesagt. Weil Kräuf, ich schwöre euch, wenn ihr Kräuf habt, der macht euch jedes Ding rein an sich. Also außer es ist ein gescriptetes Spiel natürlich. Weil wenn es gescriptet ist oder so, dann trifft auch ein Kräuf das leere Tor nicht. Und Eto spielt ja bei mir über Außen. Der hat jetzt zwar nicht so viele Torbeteiligungen. Aber ist trotzdem eine krasse Karte und gerade vor allem in den Spielen, wo man ähm, mit den vorderen zwei keine Tore schießt, also wenn ich jetzt mit Kreuff äh, und Neymar keine Tore schieße, dann schießt meistens auch Hito die Kisten, also dann passt es auch ziemlich gut. Also auch Hito kriegt von mir eine 9 von 10, ähm, weil er einfach mit dem linken Fuß nicht so stark hat, also er hat keine 5 Sterne Foot und mit dem linken ist er jetzt nicht so nicht so gut, finde ich. Ähm, Neymar, habe ich diese Weekend League im Sturm gespielt, hat man sofort gemerkt, hatte glaube ich, in, diesem, äh, in dieser Weekend League so krank viele Torbeteiligungen. Ähm, der hat in, in 19 Weekend League Spiel hat er 19 Tore gemacht und 11 Vorlagen. Also, das ist schon eine richtig starke Leistung, finde ich. Und Cruyff hat in 19 Spielen 25 Tore und 19 Vorlagen. Also nur mal so vom, zum Vergleich. Also das ist halt nochmal Kaliber, ein Kaliber höher. Genau, also nehmen wir halt auch eine 10 von 10. So, kommen wir zu Diata. Den haben wir ja gezogen. Und er kriegt jetzt wahrscheinlich demnächst jetzt auch sein Upgrade. Weil er Monaco gewonnen hat, ähm, soweit ich weiß. Also Diata hat mir überhaupt nicht gefallen. Die 99 Beweglichkeit spürst du überhaupt nicht, finde ich. Also ich fand den nicht gut. Keine Ahnung, der hat sich ganz komisch spielen lassen. Ich finde es auch schade, dass er nur 4 Skills hat. Also ich bräuchte schon einen Spieler vorne, der Phoenix, also auf den Flügeln zumindest, der 5 Skills hat. Und an sich, also vom Abschluss her war er nicht so schlecht. Er hatte jetzt auch in 19 Spielen 6 Tore und 6 Vorlagen. Also für einen Flügelspieler passt es voll. Ähm, aber ich persönlich würde ihm einfach nur eine 6 von 10 geben. Dann Viera. Ähm, Viera ist ähm, eine Maschine. Er ist halt das einzige Problem bei Vieira, ist, dass er offensiv eine absolute Katastrophe ist. Also offensiv, ähm, ist er wie so, ein, wie so ein Panzer, der ewig lang braucht, bis er mal anfährt. Äh, mit dem darfst du auf gar keinen Fall äh, skillen. Also wenn du mit Vera ein Skill machst oder so, dann hast du eh schon verloren. Aber sonst ist Vera halt brutal. Also defensiv, er deckt so krass viel ab und er nimmt halt das komplette Mittelfeld an sich. Und als Sechser ist er der beste Sechser, glaube ich, im Game. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht noch einen besseren gibt. Aber der 88er Vera ist geisteskrank. So, Defensive, Lahm muss ich nicht viel sagen. Lahm ist für mich eine 10 von 10. Also Lahm ist für mich einer der besten Linksverteidiger, obwohl er gar nicht so viel Tempo hat. Also ich finde, Lahm macht seinen Job immer gut. Also immer konstant und ähm, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel der aktuell noch kostet. Also damals habe ich den für 530.000k gekauft. Mittlerweile kriegst du den ja für 400k. Also für die Leute, die einen guten Außenverteidiger brauchen, können sich den auf jeden Fall kaufen. Boat kriegt von mir eine 2 von 10, nee, eine 3 von 10. weil ich fand Boateng extrem schlecht, also wirklich extrem. Ich weiß nicht, wie Leute Boateng spielen können. Ähm, ich fand, der hat, der hat irgendwie, er hat in so vielen Situationen war da so extrem langsam, er hat so viele Pressbälle nicht gewonnen, ähm, er war, er hat so, er hat ein paar Elber verursacht, er hat offen, er hat irgendwie voll viele Kopfbälle nicht gewonnen. Ich weiß nicht, er hatte keine Eigenschaft, wo ich sage, Alter, die war richtig stark bei ihm. Er konnte gut passen. So, das war's. Er konnte nur gut passen, mehr konnte er nicht. Kursawa war gut, er hatte nur ein einziges Spiel, wo er richtig reingeschissen hat und das war, ähm, also Kursawa ist, äh, hat in einem Spiel reingeschissen, wo er zwei Elber verursacht hat, wobei meiner Meinung nach war das auch Skript. ich habe nicht einmal in den Tast Taste gedrückt, ich habe einfach nur l 2 gehalten und auf einmal kassiere ich zwei Elber gegen mich und dann kriegt er, fliegt er mit Gelb-Rot äh, vom Platz. Äh, ich fand aber Kursawa auf der Innenverteidigerposition ziemlich gut, da kriegt er von mir eine, 8, nee, eine 7 von 10, sagen wir mal. Auf, auf, auf der Außenverteidiger-Position kriegt er von mir sogar eine 9 von 10. Weil als Außenverteidiger ist er richtig stark. Aber ich fand ihn auf jeden Fall deutlich besser als äh, Boateng. Also ich fand Kusawa richtig gut. Äh, Golovin kriegt von mir eine 10 von 10 natürlich. Ähm, da muss ich nicht viel, nicht, nicht viel quatschen. Äh, ich finde Golovin richtig stark. Er ist extrem beweglich. Er gewinnt extrem viele Zweikämpfe. Und ist für mich auch einer der besten Außenverteidiger. Wobei, du den, wobei ich Golovin auch ähm, in-game dann auch mal auf der 6 gespielt habe. Also, nachdem ich, äh, wenn ich einen Sechser oder so auswechsel, also wenn ich Renato Sanchez auswechsle oder damals halt äh, Thiago, äh, habe ich dann Travenier auf die Rechtsverteidigerposition gebracht und habe Golovin als Sechser gespielt lassen. Und er ist so krass flink, er ist so wie so ein, wie so ein bisschen größerer Kante gefühlt in-game, mit bisschen mehr Skills. Ähm, ich fand Golovin auf der Sechs, ist, also wenn ihr es schafft, irgendwie Golovin in euer Team einzubauen und den noch in-game auf der Sechs zu spielen, dann ist es brutal. Also Golovin kriegt von mir eine 10 von 10. Und dann kommen wir zu unserem Sorgenkind. Also ganz ehrlich, ähm, ich kriege es nicht gebacken. Oder beziehungsweise ich verstehe es einfach nicht, dass EA seit wie vielen Jahren das Ultimate Team gibt. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wann EA einen Yashin mal richtig gut gemacht hat. Ich weiß, dass letztes Jahr der 91er Yashin, der Mid, die mit icon war der beste von den Yashins, aber war auch nicht so krass stark. Sondern war auch ein eher ein Flop. Also war so okay, in diesem Jahr sind wirklich, also ich habe die anderen Yashins noch nicht gespielt, aber normalerweise ist immer dieser Mit-Yashin immer der Beste. Also war es zumindest in den letzten Jahren. Und dieser Yashin ist einfach eine absolute Katastrophe. Wir haben ein paar Clips aufgenommen. Okay, klasse ne? Schaut euch mal die Situation an. Also man merke hier auch schon, wie, wie überragend äh, Yashin hier agiert springt runter braucht eine halbe Stunde bis er aufsteht und das ist halt einfach nur einfach nur zum Lachen also also ich weiß ich glaube ich kann, kann mir gut vorstellen dass schon bei Eckbell einfach schaut euch das mal an da ist er vorbeigeflogen, aber. <lacht> das muss man schon fast mit Humor nehmen, wie schlecht die einfach Jaschen gemacht haben. Also, schaut euch mal an. Es ist so gefühlt, als, als würde ein den Ball komplett woanders sehen. Also, ich weiß nicht, es gibt, als würde es in seinen Augen, als wäre der Ball einfach mal drei Meter irgendwo anders. Schau mal, als würde er den Ball jetzt hundertprozentig treffen. Der ist ein, so ein bisschen das Sorgenkind, finde ich. Und ähm, kriegt von mir auch einfach nur, also ich kann ihn auf gar keinen Fall empfehlen. Und er kriegt von mir nur ein, also nur zwei von zehn. Also er hat ein paar Spiele gehabt, wo er richtig gut gehalten hat. Ähm, aber er kriegt von mir eine zwei von zehn. Einfach aus dem Grund, weil das preis leistungs einfach furchtbar ist. Also Leute, die 300.000 Coins ausgeben für einen Spieler und der dann so krank schlecht ist. Alter, niemals, du kriegst einen Pope für 1.5, also für 1.500 Coins oder 2.000 Coins und der ist um Welten besser, also Pope werde ich, werde ich auch ab der nächsten Weekend wieder im Tor spielen, aber der Typ, ei, ei, ei, ei, ei, ich weiß nicht, ich würde mich eigentlich interessieren, ob es Leute gibt, die sagen, okay, Yashin ist in deren Augen ziemlich gut, keine Ahnung, kann ja auch sein, aber Yashin war echt ganz, ganz schön schlecht bei mir. Genau, das so zur Teamwertung.